Zukunftsmarkt Energie. Entdecken Sie Ihre Gelegenheiten im Energiemarkt. Wussten Sie, dass jeder zweite noch beim Grundversorger ist, dass die Anzahl der Menschen, die ihren Anbieter wechseln wollen, stetig zunimmt, dass Unternehmen sowie private Haushalte mehr denn je darüber nachdenken, wie sie ihre Energiekosten senken können und egal, ob es sich dabei um einen einfachen Wechsel des Stromanbieters oder des Gasanbieters handelt, Ihr Energiereferent kümmert sich darum, dass Sie nie mehr als nötig für Ihre Energie zahlen oder produzieren Sie doch Ihren Strom einfach selbst. Wir zeigen Ihnen mit verschiedenen Preismodellen den Weg zu Ihrer eigenen PV-Anlage auf. Als Unternehmen helfen wir Ihnen dabei, Ihre Energiekosten zu senken und die Wettbewerbsvorteile in Ihrem Unternehmen zu sichern durch ein Energieaudit und unsere Kooperationspartner liefern wir Ihnen hier Lösungen, wie Sie Ihr Unternehmen energieeffizient aufstellen können. Als Energiereferent, als Energiereferentin sind Sie der Ansprechpartner für Ihre Kunden bei allen Fragen rund ums Thema Energie und Ihre Vorteile für Ihre Kunden sind ganz klar erstklassige Beratung und Service und das alles aus einer Hand. Egal, ob es sich dabei um ein Energieaudit handelt, ob es um einen Stromanbieter und Gas die der Vergleich geht oder ob wir unseren Kunden den Weg zur eigenen PV-Anlage zeigen. Mit unserem Netzwerk an Kooperationspartnern machen wir Ihnen als Energiereferent, als Energiereferentin den Einstieg so leicht wie möglich. Auch durch unsere Schulungen bekommen Sie ein, natürlich eine gründliche Einarbeitung und das Ganze kostenfrei. Werden Sie noch heute Energiereferent, Energiereferentin, arbeiten Sie komplett von zu Hause aus, wenn Sie das möchten oder direkt vor Ort mit Ihren Kunden. Einzigste Voraussetzungen sind einfacher Umgang mit dem PC, Sie sollten etwas Kenntnisse mitbringen und natürlich einen PC oder Laptop besitzen. Darüber hinaus benötigen Sie einen eigenen Festnetz bzw. Internetanschluss. Sie sollten kontaktfreudig und aufgeschlossen sein und gerne auf andere Menschen zugehen. Natürlich ähm, sollten Sie offen gegenüber Neuem sein und Bereitschaft Neues zu lernen mitbringen und dieses Erlernte auch umsetzen wollen. Dann gilt unser Angebot für Sie. Starten Sie mit uns durch, haupt- oder nebenberuflich. Sie sind gerne gesehen. Unsere Online-Schulungen ermöglichen Ihnen eine perfekte Einarbeitung und eine freie Zeitanteilung sowie unabhängiges Arbeiten. Sie können sich mit uns ein stabiles Einkommen aufbauen und haben als Teamplayer die Möglichkeit, ihr eigenes Team aufzubauen und an diesem finanziell zu partizipieren. Smartphone, Tablets sowie Autoprogramm, Teamleiterprämien und Incentives bieten und runden das Angebot dementsprechend ab, genauso wie erstklassige Marketing-Tools innerhalb unseres Teams. Ihre berufliche Preise beginnt jetzt. Weitere Informationen können Sie sich unterhalb des Videos anfordern oder nehmen Sie jetzt Kontakt mit der Person auf, die Sie zu diesem Video hier eingeladen hat.